Ihr wollt schon immer mal Exorcist sein und gleichzeitig noch Texte eintippen. Wem das nicht äh, abschreckt, für den ist The Exorcist The Story of Ray Bibia genau das richtige Game. Es ist eine Mischung aus einem Bullet Hell Shooter und einem Typing Game. Die Bewegung erfolgt über die Pfeiltasten. Ihr braucht keine Maus und für mich war es am Anfang echt eine Umstellung. Denn man muss sich mit den Pfeiltasten bewegen und gleichzeitig auch noch die ganzen Exorcismen eintippen. Das heißt, eigentlich bräuchte man äh, drei Hände, weil ich Titel zum Beispiel mit beiden Händen. Man kommt aber relativ schnell rein und ähm, findet sie sehr schnell zurecht. Man braucht in diesem Game keine Maus, das heißt, man macht alles mit der Tastatur. Wenn man die Wörter richtig eintippt, also ohne Fehler und dabei auch nicht vom Gegner getroffen wird, erhöht sich eure Kombo. Und je höher die Combo ist, desto mehr Schaden verursacht ihr natürlich auch beim Gegner. Die Testversion, welche ich gespielt habe, beinhaltet da einige Levels und wir sehen hier die Karte und auch hier müssen wir eben eintippen, wo wir hinwollen. Einträge werden im Journal gespeichert. Und dann kann man eben zur entsprechenden Mission äh, reisen. Natürlich dreht dieses Spiel um äh, Exorzismus. Unser Charakter ist ein äh, ziemlich schlecht gelaunter ehemaliger äh, Priester, der so einige Differenzen mit der Kirche hatte. Äh, entsprechend ist er eigentlich auch den ganzen Tag schlecht gelaunt. Die Texasism The Story of Ray Biblia ist auf jeden Fall ein sehr interessantes äh, Pixel-Art-Game. Also ein Typing-Game. Ähm, der Schwierigkeitsgrad steigt massiv an. Und äh, zur Story sei gesagt, ähm, dass wir wohl eine Menschenhändlerin auf der Spur sind, die mit dem Teufel im Bunde stehen. Der Schwierigkeitsgrad steigt von Gegner zu Gegner. Und ähm, in diesem Nachtclub hier ähm, verändert sich die Farbe der LED-Panels und äh, wo es entsprechend rot leuchtet, dürfen wir nicht stehen. Das heißt, wir tippen unsere Exorcismen ein und müssen aber gleichzeitig darauf achten, äh, immer auf den richtigen Feldern zu stehen, um äh, nicht unsere Kombo zu verlieren, weil wenn wir getroffen werden, verlieren wir das Buch und müssen dieses erst wieder aufsammeln. Die Text-System: The Story of Ray Biblia, ist bei äh, Steam erhältlich und kostet im Moment 12 Euro und 49 Cent. Wenn ihr also mehr Infos zum Game haben wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich euch den Link zum Steam Store verlinkt. Das Spiel wurde am 14. Februar veröffentlicht. Der Entwickler ist Morbidware und der Publisher ist HeadUp. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da. Und wenn ihr keine neuen Videos verpassen wollt, dann lasst auch sehr gern ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sagt Sir Metalizer.